Herzlich willkommen bei diesem Video Tutorial vom Fansystem, wo ich dir heute die 10 besten Tipps für dein Online Marketing mit auf den Weg geben möchte. Qualitatives Kundenwachstum mit System. Der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser und wir schauen uns heute mal die 10 wichtigsten und besten Tipps rund um das Thema Online Marketing zusammen an. Erstens Klasse statt Masse. Eine gewisse Menge an Content, an Inhalt ist schon erforderlich. Aber achte darauf, dass dieser eine gewisse Klasse hat. Denn nur Masse, das bringt es auch nicht. Finde dort deinen Mittelweg, deine perfekte Mischung. Zweitens unbedingt immer Mehrwert schaffen. Es bringt nichts davon zu schreiben, wie toll und schön deine Firma ist, wie toll und erfolgreich du als Unternehmer bist. Klar kannst du deine Kunden, deine Interessenten auf eine Reise mit einladen und sie können unterbewusst natürlich auch wahrnehmen, was du vielleicht schon erreicht hast, was für tolle Ergebnisse du erzeugst, was für tolle Dienstleistungen, Produkte du bringst. Aber Lass nicht alles nur darum drehen. Schaffe auch Mehrwert, wovon deine Verfolger, also deine Follower, sind ja im Grunde Verfolger deines Kanals, deiner Webseite, deines Podcast-Kanals, deines Facebook-Kanals, was auch immer, etwas von haben. Das heißt, biete ihnen etwas an, wo es Freude macht, dir zu folgen. Drittens, Content first. Heißt, aus meiner Sicht, ich bin ein Verfechter des guten Content-Marketings. Sicherlich macht auch ein gewisses Push-Marketing Sinn, wo wir auch mit Anzeigen und so weiter etwas reindrücken. Aber Content, guter Inhalt, sorgt dafür, dass Kunden von alleine zu dir kommen, dass eine Nachfrage entsteht, dass ein Sog entsteht. Und genau das möchte ich für dich, das möchte ich für deine Firma erreichen. Dem Ganzen habe ich mich verschrieben und das macht Spaß, wenn ich das immer wieder in meinem Kundenkreis erlebe, dass sie durch einmal gesetzten Content über Jahre dauerhaft Nachfrage spüren. Viertens Bilder. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Werde emotional. Schaffe wunderschöne Bilder, die deine Kunden lieben. Und Bild ist nicht gleich Bild. Ein gutes Bild ist im Grunde eine Botschaft, die Menschen dazu einlädt, positiv mit dir zu interagieren. Achte darauf, dass deine Bilder nicht immer, aber oft mit positiven, strahlenden Menschen übersät sind. Wenn du zum Beispiel Häuser verkaufst, ja, dann nicht einfach nur Häuser einstellen, sondern glückliche Besitzer von neuen Häusern mit in den Vordergrund stellen. Wenn du Autos verkaufst, das Gleiche. Wenn du Coach bist, glückliche Seminarteilnehmer, wenn du ein Trainer bist, ein glückliches Trainingsmitglied, egal was du machst, es ist überall machbar, glückliche Menschen mit einzubinden. Selbst wenn du Maschinen verkaufst, einrichtest, programmierst, auch dort gibt es garantiert glückliche Anwender, die zufrieden, und, äh, zufrieden mit deiner Leistung sind und sich darüber freuen, dich beauftragt zu haben. Schaffe diese emotionale Bindung. Je technischer dein Produkt, desto mehr Emotionen solltest du erzeugen. Achte mal drauf im Fernsehen. Auch wenn du vielleicht nicht mehr so viel Fernsehen guckst, aber schau dir mal Werbeblöcke an, was die großen Unternehmen dort machen. Es ist unglaublich, wenn du mal eine Strichliste nehmen würdest und anmarkern würdest, wie viele lachende Menschen dich in wie viel kurzer Zeit, also in wie kurzer Zeit, anlachen in einem dreiminütigen Werbeblock. Wahrscheinlich kommst du auf 30, 40, vielleicht sogar 50 lachende Gesichter, die dich in drei bis vier Minuten angestrahlt haben. Responsive Design ist ein wichtiger Punkt. Was verstehe ich darunter? Responsive Design heißt, es muss alles stimmig sein. Das heißt, wenn du deine Online-Marketing-Aktivitäten startest, achte darauf, dass deine Website, dass deine Learning Page, dein ganzer Auftritt so aufgebaut ist, dass er auch über mobile Geräte gut sichtbar ist. Wähle eine passende Schriftgröße aus, passende Bilder, die auch wunderbar auf dem Smartphone und auf dem Tablet zu sehen sind. Der Großteil der Webseiten wird heutzutage mobil abgerufen. Und daher ist Responsive Design ein wichtiger Punkt geworden. Ich habe diesem Punkt am eigenen Video-Tutorial gewidmet, hier auf diesem Kanal. Wenn du da noch nicht genau weißt, wie das Ganze funktioniert, schau doch einfach mal drauf. Abonniere sowieso am besten meinen Kanal. Abonniere unbedingt diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Und dort findest du dann ebenfalls das Video Responsive Design wie du dir eine perfekte Landingpage bzw. Website aufbaust und so weiter. Übrigens auch zu empfehlen, das ganz einfach mal auf der Seite www.kundenwachstum.de anzuschauen. Dort findest du noch viel mehr Downloads, Best-Practice-Beispiele, vieles, vieles mehr rund zu dem Thema und auch anderen Themen rund um das Thema Marketing. Dann sechstens Kontrolltechniken. Heißt also, Online-Marketing ohne Kontrolle ist kein Online-Marketing. Denn das ist der Vorteil, den wir heute haben, wir können heute alles überwachen im Online-Marketing, was früher nicht möglich war. Früher hast du einfach eine Anzeige geschaltet, irgendeine Flyer-Kampagne verteilen lassen und hast gehofft, dass das alles schon so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Heute kannst du alles genau auswerten. Also nutze diese Tools auch. Nutze diese Tools. Achte darauf, wie viele Besucher hast du pro Anzeige. Prüfe doch unbedingt erstmal, wie viele Besucher hast du überhaupt auf deiner Website. Damit fängt doch das Ganze schon an. Hast du dort bereits schon Google Analytics installiert oder andere Plugins, das heißt also Module, Tools, womit du auswerten kannst, woher kommen die Besucher? Wie viele hast du in der Woche, im Monat? Was für Menschen sind das? Und so weiter und so fort. Die Kontrolle ist heute gigantisch und bietet dir eine hohe Möglichkeit und Effektivität in Sachen Online-Marketing. Siebtens, Suchmaschinenoptimierung. Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist, nicht zu verachten, ist, dass wir in den Suchmaschinen eine hohe Auffindbarkeit haben. Und es gibt dort nicht mehr nur Google, es gibt dort Bing, es gibt Yelp, es gibt TripAdvisor und viele, viele Suchmaschinen mehr, wo wir uns platzieren sollten und darauf achten sollten, dass wir überall eine gute Auffindbarkeit haben. Ähm, aus meiner Sicht, es gibt Unternehmen, die setzen alles nur auf SEO. Das ist auch nicht das Patentrezept. Aber im Marketing-Mix sollte die Suchmaschinenoptimierung und aber auch das Aufbauen einer Website, die Suchmaschinenoptimiert ist, schon eine erhebliche Rolle spielen. Fokussiere dich nicht komplett darauf, lass nicht den Content auf Kosten von Suchmaschinenoptimierung schlecht werden, aber find dort einen gesunden, einen sauberen Mittelweg. Dann Corporate Identity. Auch als Kleinunternehmer kannst du ein wunderbares CI, das heißt ein einheitliches Erscheinungsbild schaffen. Und je einheitlicher und klarer dein Erscheinungsbild ist, desto mehr wirst du als Marke wahrgenommen, desto höher wirst du im Auge des Kunden angesetzt von der Qualität deiner Leistung. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber je ansprechender das Corporate Identity ist, desto mehr nehmen wir im Unterbewusstsein wahr, dass diese Firma eine gestandene Firma ist, eine Firma, die was zu sagen hat und auch über gute Qualität und viel Know-how verfügen muss. Neuntens, deinen Wettbewerb einmal anschauen. Was ist los in deinem Wettbewerb? Bist du immer nur in deinem Tellerrand oder schaust du mal über deinem Tellerrand hinaus? Guckst du mal, was der erfolgreichere Wettbewerber macht? Mir geht es nicht darum, dich mit deinem Wettbewerber im Nachbarort, im Nachbarstädtchen und so weiter zu rangeln. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Aber es gibt doch garantiert auch in deiner Branche, in deiner Nische eine Firma, die weitaus höher angesetzt ist oder beziehungsweise etwas erfolgreicher ist als du. Also in meinem Bereich gibt es das auf jeden Fall. Und wenn ich selbst in Deutschland, also in unserem Land, alles erreicht habe, dann schau doch einfach meinem in anderen Land, ob es noch eine Firma gibt, die erfolgreicher ist als du. Und dann guck mal, was macht die anders? Vieles müssen wir gar nicht neu erfinden. Vieles haben die schon vorgelebt und an guten Sachen einfach uns mit auf den Weg gegeben. Vorausgesetzt, wir wissen sie. Also interessiere dich ruhig mal ein bisschen für den Wettbewerb, aber nur für den, der weitaus erfolgreicher ist. Darüber gibt es übrigens auch ganz geile Tools. Auf der Rubrik Facebook-Marketing habe ich, äh, äh, hab ich dir einen Link reingepackt, womit du deinen Wettbewerber perfekt analysieren kannst. Es ist unglaublich, was da geht. Gib das einfach mal ein und besuche am besten mal die anderen Videos rund um das Thema Facebook-Marketing hier auf diesem Kanal. Selbst wenn du gar kein Facebook-Marketing machen möchtest, ist unglaublich, was möglich ist und wie man den Wettbewerb analysieren kann. Und zehntens, fortschrittlich bleiben. Schlaf nicht ein, das ist wirklich eine Devise. Das heißt also, schau auch nicht nur, was der Wettbewerber macht, schau auch, was vielleicht branchenfremde Unternehmen machen, die fortschrittlich sind. Ich lerne auch häufig von branchenfremden Unternehmen, die aber erheblich serviceorientiertere Dienstleister sind, als ich es heute noch bin. Und denke, was kann ich von denen übernehmen? Was kann ich auf mich übertragen? Und dann schau doch einfach mal, was dadurch möglich wird. Schon früher in meinem Catering-Betrieb habe ich so viel aus der Dienstleistungsbranche übernommen. Das hat mich dazu gebracht, dass ich immer ein bisschen anders war als die anderen. Das ist doch garantiert auch bei dir möglich. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Und dafür musst du das Rad gar nicht neu erfinden. Schau einfach wirklich mal über den Tellerrand. Besuch erfolgreichere Unternehmen. Frag doch einfach mal, ob du vielleicht nicht sogar einen Termin bekommst. Oft stehen dort sogar die Türen offen. Und vielleicht ergibt sich, ergibt sich sogar eine tolle Partnerschaft. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System. Ich gebe dir noch den Tipp, besuche unbedingt mal meine Seite www.kundenwachstum.de. Dort findest du zahlreiche Downloads, Best-Practice-Beispiele. Du findest, findest dort einen Podcast von mir. Noch weitere Videos rund um das Thema Online- aber auch Offline-Marketing. Und vieles, vieles mehr. Ich freue mich auf dich, wenn du mich mal besuchst. Ansonsten abonniere auf jeden Fall diesen Kanal hier, damit du kein weiteres wichtiges Video verpasst. Bis dahin viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum-System. mit Dein Christian Seigwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de.